Hallo, alle Freunde. Heute werden wir über ein neues Projekt von Google sprechen. Wir werden über das neue Chrome Flex OS sprechen. Sein Hauptziel ist es, Windows zumindest teilweise zu ersetzen. Es ist für die alte und nicht die effizienteste Hardware gemacht, so erwarten Sie keine Wunder. Was die Hardwareanforderungen abgelangt, so ist für einen stabilen Betrieb eine 64-Bit-KPU von EDME oder Intel, 4 GB RAM sowie 16 GB freier Speicherplatz auf einen USB-Lauf. Erforderlich. Zur Installation des neuen Betriebssystems auf dem Gerät wird außerdem ein USB-Stick mit mindestens 8 GB freiem Speicherplatz benötigt. Und so beginnen wir. Zuerst so müssen wir Chromebook Recovery Utility installieren. Eine Chrome-Erweiterung, die Chrome OS Flex auf einem USB-Stick installiert. Öffnen Sie Chrome. Klicken Sie auf die Links. Ich lasse alle Links unterhalb des Videos. Installieren Sie die Chrome-Erweiterung und klicken Sie auf zu Chrome hinzufügen. Installieren Sie dann die Erweiterung. Öffnen Sie dann das Chromebook Recovery Utility. Schließen Sie das USB-Laufwerk an. Klicken Sie auf Start. Auf der nächsten Seite klicken Sie auf Wählen Sie ein Modell auf der Liste. Wählen Sie im drop -No menü Google Chrome OS Flex aus. Wählen Sie im nächsten Punkt den gleichen Punkt aus. Geben Sie das Flaschlaufwerk an. Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie schließlich auf Jetzt erstellen. Der Vorgang dauert je nach Installungsgeschwindigkeit zwischen 10 und 15 Minuten. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie Ihren Computer neu und rufen Sie das BIOS auf. Wie man in das BIOS gelangt, zeige ich am Beispiel einer gängigen Version BIOS. Sie können dies mit einer Tastenkombination tun, mit dem Herstellen des Motorboards entspricht. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internetbrowser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Heldmann Software helfen.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 Im Menü BOT PRIORITY ändern Sie die bot Sie können dies mit dem auf ab pfeiltasten tun. Setzen Sie das Flashlaufwerk an den Angang der Liste. Nachdem Sie die BOT-Priorität eingestellt haben, drücken Sie F10. Nach dem Neustart des PKs erscheint der Bildschirm Willkommen beim GoTready 2.0. Kennen Sie die Sprache der Schnittstelle an. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie dann auf Start. In diesem Stadion können wir wählen, ob wir Chrome Disk installieren oder von einem usb flash ausführen möchten. Ich würde empfehlen, das Programm von einem USB-Stick auszustarten, aber wenn Sie es installieren wollen, folgen Sie den Einweisungen. Klicken Sie auf Weiter. Es sagt uns, dass die Installation von BlueDreader alle Daten löschen wird. Klicken Sie auf Installieren. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Wenn die Installation abgeschlossen ist, erinnern Sie das Installationsprogramm daran, das usb flash zu entfernen. Stellen Sie nach dem Neustart eine Verbindung zum Internet her. Klicken Sie dann auf Weiter. Akzeptieren Sie die Vereinbarungen. Prüfen Sie auf Aktualisierungen. Wählen Sie, wer das Gerät benutzen soll. Melden Sie sich dann bei Ihrem Google-Konto an. Sie werden dann aufgefordert, das Gerät zu synchronisieren. Sie können auch Google Assistent aktivieren. Oder schließen Sie Ihr Telefon an, um Ihre Passwortkontakte mit Google zu synchronisieren. Sie werden dann zum Desktop weitergeleitet. In der rechten unteren Ecke des Bildschirms befindet sich das bekannte Bedienfeld. Wenn Sie mit der Maus darauf klicken, öffnen sich die Schnittstelle mit verschiedenen Elementen wie Bluetooth, LAN, Benachrichtigungen, E-Bildschirm, Aushaltung, Nachtbildschirm und Weiterkehrfunktionen. Die Benutzeroberfläche ist der Tablets sehr ähnlich. Wenn Sie möchten, können Sie die Schnittstelle komprimieren. In der Mitte des Fensters sehen Sie Symbole im Stil von MacOS, die sich genauso verhalten. Der Indikator unter den Symbolen zeigt an, dass die Anwendung aktiviert ist. Wenn eine Anwendung über Benachrichtigungen verfügt, erscheint ein Punkt auf dem Symbol, genau wie bei Android. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken, erscheint ein Kontextmenü. In der linken Ecke des Bildschirms befindet sich eine Schaltfläche, die wie eine Startseite aussieht. Hier befinden sich auch die Suche und alle installierenden Anwendungen. Die Einstellungen gehen sich einfach. Interne bluetooth verbindungen zu Ihrem Telefonkonto, Änderungen des Hintergrundbildes auf dem Desktop. Es ist auch möglich, eine Linux-Entwicklungsumgebung zu aktivieren. Was die Anwendungen abgelangt, so handelt es sich erstens um Web Verbindungen deren Logik mir persönlich nicht klar ist. Einige Anwendungen werden in einem Browser geöffnet, andere in einem separaten Fenster. Was den Play Market betritt, so gibt es noch keinen Play Market. Alle Anwendungen können nur im Chrome Shop heruntergeladen werden. Abschließend möchten wir sagen, dass Google bei der Entwicklung seines leitenden Betriebssystems und der Anpassung des Systems an alte Hardware von verschiedenen Herstellern großartige Arbeit geleistet hat. Das Projekt ist interessant und die Möglichkeit, Chrome OS auf jedem Computer zu installieren, ist wirklich schon.